Und ich, wir stehen hier heute zu zweit, weil, wie er vorhin schon gesagt hat, ist das Daimler-Projekt hat dieses Jahr sein zehnjähriges. Das heißt, es ist schon lange her, so die Anfänge. Und ich wollte doch einfach gern, bevor er dann den aktuellen Stand und auch mal einen Blick in die Kurse und in das Portal zeigt, gern noch mal einen kurzen äh, Rückblick geben. Also Projektbeginn damals war 2007, da haben wir quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket für Daimler geschnürt. Wir haben, sie sind mit dem Anliegen zu uns gekommen, dass sie ihre MPS-Experten-Ausbildung gerne umstrukturieren wollen und da war die Aufgabe von uns als damals noch mega digitale, jetzt ja Studium-Digitale, dass wir die Projektsteuerung übernommen haben, dass wir sie beraten haben, wir haben die Konzeption von den Materialien, von den Kursen ähm, sie dabei äh, begleitet, äh, wir haben komplett neue Features entwickelt, wir haben das komplett das Portal erweitert äh, und auch ein großes Thema war damals dann auch die Evaluation. Ähm, im Detail waren das dann wirklich Sprecher und Videoaufzeichnungen. Wir haben äh, Multiplayer Game entwickelt. Wir haben die damals noch das Release 2 haben wir nee, damals Release 1 ist quasi mit Daimler das Lambda Release zwei entstanden. Also es sind viele neue Funktionen in einer sehr, sehr kurzen Zeit hinzugekommen. Also es war eine sehr, sehr harte Zeit, aber ich glaube, die Lernbar hat es äh, extrem äh, vorangebracht. Äh, wir haben neue Aufgabentypen entwickelt. Es wurde noch nebenbei ein Wiki aufgebaut, äh, Animationen gemacht und ja, Portal hatten wir auch angesprochen. Einfach nur, dass Sie einfach mal sehen, was damals gemacht wurde, wir sind da auch ganz strikt, wie man das bei der Medienproduktion auch, der ein oder andere kennt vielleicht auch unser Workshop-Programm, wo wir ja auch da immer sagen, dass es wichtig ist, dass man mit Konzept, mit Feinkonzept, dann Grobkonzept und erst in der letzten Stufe dann in die Entwicklung geht, auch das haben wir mit Daimler komplett so durchgeführt und insgesamt waren 15 Personen von daimler beteiligt und zehn von uns, also es war wirklich ein großes Projekt, was wir damals gemacht hatten und hier einfach mal ein paar Screenshots, also damals auch alles noch in, in Flash, also es wurden Track and Drop Aufgaben speziell entwickelt, ähm, hier sieht man dieses, äh, eine Simulation, das ist ein Spiel, was dann auch in Gruppen äh, durchgeführt wurde, wo die dann quasi Entscheidungen, jeder hat eine Rolle angenommen und mussten Entscheidungen treffen, was dann später auch in Präsenz äh, reflektiert wurde. Also der Einsatz war viel auch im Präsenz. Also gar nicht, dass das jetzt alles online verlagert wurde, aber mit Hilfe von den WBTs wurden einfach viel mehr Zeit dann auch für Gespräche äh, da geblieben. Jetzt 2016 kam dann der Sören Brandt wieder auf uns zu und hat gesagt, so jetzt habt ihr eine neue Release, die ist jetzt äh, mobil und unabhängig von Flash, die will ich auch haben und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir, aber es war, also muss ich auch im Nachhinein sagen, der Umstieg, die, die auch schon länger dabei sind, wir haben immer Sorge oder dafür Sorge getragen, dass die alten Inhalte auch wieder konvertiert, importiert werden können, so dass man nicht wieder bei einer neuen Release von vorne anfangen muss, aber es hat sich dann doch gezeigt, dass es für, für Daimler relativ viele Anpassungen gab, also insgesamt waren es 36 Kurse, die wir geupdatet haben und ähm, kamen noch ein paar neue Features hinzu, wie eine Zertifikatfunktion und wir haben dann auch den Schritt gewagt oder gesagt, gut, jetzt sind die ganzen Kurse äh, mobil, aber das Portal nicht, das bringt einen auch nicht wirklich weiter gerade auch, weil, weil äh, die Mitarbeiter ja auch alle, glaube ich, ganz gut mit Tablets und Co. ausgestattet sind, sodass dann auch klar war, also wenn wir den Umzug der Kurse machen, müssen wir auch das Portal mit umziehen und das hat uns der Sören jetzt alles mitgebracht und kann da mal einen Einblick gewähren. Ich, ich hefte das mal an. Dann tun wir uns einfacher. Ja. Ähm. Hm. Das ist eine verkehrte Richtung. Jetzt wir mal. Ich schau mal, dass ich es irgendwie angeknipst bekomme. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Machen wir es so. Sollte vom Ton her passen. Kannst du es freigeben und ja. die Nachrichten? Die Nachrichten <lacht> Da sind wir schon. Genau, da sind wir schon. Vielen Dank, Sarah, für die Einleitung. Wir haben es auch bewusst, sage ich mal, klein gehalten mit den Folien. Ich habe gesagt, ich bereite gar nicht so viel vor mit Theorie und Screenshots. Schauen wir uns direkt mal uns das System an. Ein großes Projekt, hat Sarah hat schon gesagt. Das war jetzt eine Menge Arbeit für euch, denke ich, das alles so umzusetzen. Aber hat bei uns natürlich voll eingeschlagen. Ja, also. Wir kommen aus einer Welt, das Portal, das kennen Sie, kennt ihr noch, wie es heute an der Uni noch ist, sage ich mal etwas oldschool oder vintage, wie man sagen, war nicht mehr ganz responsive. Das neue, neue Schlagwort, was jetzt mittlerweile überall, wenn man von Browsern spricht, im, im Haus bei uns ist. Bei Daimler ist gerade ein kompletter Umbruch. Ja, unsere Führungsstrategien, unsere Führungskultur ändert sich komplett. Wir haben einen kompletten Hardwarewechsel momentan auch Richtung IOS. Wir werden also nur noch iPhones und iPads ausgeben für die mobilen äh, sag ich mal, Anwendungen. Ansonsten gibt es noch klassischen PC, für die, die halt noch einen klassischen Job am, am Schreibtisch haben oder am Homeoffice sind. Ähm, von daher war die Anforderung natürlich für uns auch äh, gegeben, das Portal dahin zu entwickeln, dass ich es mir auf dem Tablet oder auf dem Smartphone anschauen kann. Das haben wir geschafft beziehungsweise die Kollegen von Studium Digitale haben das geschafft. Eine Herausforderung war dann gewesen, das Ganze so anzubinden, dass wir mit unserem Authentifizierungsverfahren, was wir bei Daimler einsetzen, was auch nicht mehr ganz up-to-date ist, auch vintage ist, Namen Sideminder, <lacht> so einzubauen, dass sich jeder mit seiner Benutzer-ID, die er für unser sogenanntes Mitarbeiterportal hat, das kann ich mal kurz zeigen, das sieht im Prinzip so aus. Da meldet sich jeder Mitarbeiter bei uns an und hat dann Zugriff auf die ganzen Ressourcen, die er so tagtäglich braucht, auf die, auf die Nachrichten, die es so gibt bei uns. Diese Technologie wollten wir mitverwenden, um sich auch gleichzeitig an der Lernbar anzumelden. Das haben wir auch geschafft. Das heißt, die Kollegen wenn sich einmal mit dem Portal User bei uns authentifizieren, sind dann automatisch auch in der Lernbar authentifiziert, haben dann Zugriff drauf. Das Ganze sieht dann so aus, dass er mit seiner User-ID eingeloggt ist, wird dann entsprechend noch aufgelöst über das Benutzermanagement, damit wir auch dann wissen, wer dahinter der User-ID steht. Wir sehen auch, welche Kurse entsprechend von ihm gebucht sind, ja, die werden entsprechend aufgelistet. Das Ganze natürlich auch zweisprachig, weil wir als großes Unternehmen ja nicht nur in Deutschland unterwegs sind oder im Schwabenland, sondern halt ja, ja. mittlerweile… Ja. ja, also dreisprachig. Ja, mittlerweile sind wir an 26 Standorten, was den Pkw-Bereich angeht, wo wir Fahrzeuge produzieren, weltweit, also wirklich über den kompletten Planeten verteilt. Von China angefangen bis nach Brasilien mittlerweile. Jetzt aktuell sind wir in, in Russland unterwegs. Ich hoffe nicht, dass wir mit einer russischen Version kommen werden, aber ich glaube, das würden wir auch noch hinkriegen. Ich wollte gerade Okay. Ja, also das ist jetzt gerade im Entstehen, dann 2019 gehen wir mit dem Werk ans Netz. Kann sein, dass wir vielleicht auch noch ein paar Schulungskurse brauchen, schauen wir mal. Wir haben es aufgefrischt, im Grunde sind wir aber bei der Grundstruktur geblieben. Wir haben weiter die zwei Bereiche der Kurse und der E-Lectures. Wir haben das komplett in unser Corporate Design übernommen. Wir haben einen Bootstrap angeboten bekommen vom Designbereich, vom Kommunikationsbereich von Daimler. Ähm, ihr habt das im Prinzip verarbeiten können, äh, habt darauf basierend dieses ähm, Portal ja, redesigned, komplett umgestaltet, alles äh, touchfähig gemacht. Ich springe jetzt mal beispielhaft in den Bereich der Kurse rein. Dauert gerade einen Moment, genau. Ähm, das sieht dann so aus, dass man mit so einem Akkordeon-Menü letztendlich in die verschiedensten äh, Kursbereiche oder in die Gruppen reinspringen kann, wo man sich dann die, äh, die Kurse anschauen kann. Ähm, haben was wir auch im alten Portal hatten, immer die Möglichkeit, auch eine Offline-Version in Form von einem PDF runterzuladen. Aktuell haben wir die Download-Funktion noch, sage ich mal, offline genommen. Die haben wir noch nicht angeboten, ja? um einfach sicherzugehen, dass keine Versionen bei uns im Haus rumkursieren, die dann vielleicht nicht mehr einen aktuellen Stand haben. Da sind wir ein bisschen restriktiv, was das angeht. Was ein tolles Feature war, was es früher nicht gab, ist das Thema Link. Das kann einen Direktlink im Prinzip mir aufrufen zu einem Kurs, ich glaube, das geht auf dem Tablet so nicht, weil da gibt es so ein kleines Pop-up, was da aufgeht. Ähm, macht aber jetzt nichts. Jeder kann sich vorstellen, wie ein Pop-up aussieht. <lacht> da ist dann ein, eine URL drin, wo ich dann direkt im Prinzip in die E-Mail reinpasten kann oder auf eine Website verlinken kann, um dann direkt mit diesem Kurs zu starten, ohne dass ich übers Portal komme. Ja? Gerade so bei, bei Kursen, die jetzt sagen wir für unsere neuen... Mitarbeiter, die da kommen, in eine Welcome-Mail mit integriert werden kann, kann ich diesen, diesen Link da einfach reinpasten und rausschicken. Das ist schon von Vorteil. Das Ganze startet wie gewohnt in der Lernbar. Ich mache jetzt mal beispielhaft diese Wertstromanalyse auf mit dem Player. David hat es schon angekündigt, der ist jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Die Ladezeiten haben sich echt spürbar reduziert. Das ganze Thema haben wir jetzt auch mit dem Learning Record Store auch nochmal mit, mit hinter, hinterlegt. Das heißt, wir tracken ab sofort auch alle Benutzeraktivitäten von den Kursen und wir haben natürlich, jetzt sind wir schon beim wesentlichen Kern, bei der Lernbar selbst, bei dem Player, haben das Ganze natürlich nach dem Daimler CI umgebaut. Wir haben uns... Unternehmensseitig letztes Jahr auch nochmal ein neues CI gegeben, ja, alles in Silber und schön und hochwertig, toll, aber für die Grafiker und für die Kollegen war es dann teilweise schon anstrengend, mit diesen ja, Elementen zu arbeiten, weil wir vom Farbspektrum her jetzt nicht so bunt sind, ja, klassisch Silber, man sieht es bei unseren Fahrzeugen, ja, von daher haben wir jetzt wenige Farben, aber wir haben das Beste draus gemacht, ich rufe gleich mal diese Seitenmenü auf, ja, wir haben so ein paar Corporate Farben, Beamer zeigt es leider nicht so richtig. Also wir haben immer so ein Spiel zwischen dem sag mal, Weinrot und Blautönen. Vielmehr lässt da unser CI auch nicht zu. Aber wie gesagt, die Studium Digitale Kollegen haben das Beste rausgeholt aus dem Ganzen und haben letztendlich auch für uns diese Seitennavigation angepasst. Haben für uns dann eine sogenannte Zertifikatsfunktion, halt, das ist sie nicht, da ist sie. eine Zertifikatsfunktion mit programmiert. Das war eine Anforderung, die aus dem Unternehmen herauskam, weil viele sagen, ja, ich habe jetzt diesen Kurs gemacht, ich muss aber meinem Chef beweisen, dass ich es gemacht habe. Ja, wie mache ich denn das? Wir lieben Papier, ja, also neben Autos können wir auch sehr viel Papier produzieren bei uns. Von daher haben wir gesagt, wir bauen jetzt eine Zertifikatsfunktion ein, die kann man sich als PDF am Ende runterladen und kann ihm dann den Chef auch auf den Tisch legen und sagen, hör zu, ich habe es gemacht läuft, das haben wir mit integriert, so intelligent gemacht, dass wir nicht nur das pauschal zur Verfügung stellen, das heißt, ich rufe einmal den Kurs auf, druck auf PDF und sage, ich habe es gemacht, sondern man muss wirklich sämtliche Lerninhalte, alle Seiten mal durchgegangen sein, um an dieses Zertifikat am Ende zu kommen. Das ist mit reingewandert. Ansonsten haben wir uns eigentlich an dem Standard orientiert, was die Lernbar so mitliefert. Die Sarah hat es äh, gerade erwähnt, es waren insgesamt äh, 38 Kurse, die wir äh, komplett auf links gedreht haben, also wirklich in dieses responsive Design gebracht haben. Davon waren ein paar Standardkurse dabei, die man mal mit dem Standardstudio auch hat umstellen können. Und es waren ein paar Kurse dabei, die haben... Ähm, ja euch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, aber ich denke mal, die Erfahrung, die ihr da wieder mitgenommen habt, könnt ihr vielleicht in zukünftigen Releases auch wieder in Features mit einfließen lassen. Das war bei uns die Simulation zum Thema ideale Fabrik. Die haben wir auch mal mitgebracht. Da schauen wir mal kurz rein. Bisher, wenn man das so sieht, alles Standard, viel Text, viel Erklärtext. Jetzt wird es spannend, wenn ich mal auf die Seite gehe, da haben die Kollegen eine entsprechende Animation mit, ich nenne es jetzt mal Animation, mit eingebaut. Das heißt, die ist am Rechner wie auf dem Tablet auch funktionsfähig. Man kann dann in die entsprechenden Kapitel per Knopfdruck, also Klick mit der Maus oder mit der Hand rein zoomen. Dann gibt es auch ein bisschen was fürs Auge, dass sich da ein bisschen was bewegt und kann dann noch weiter reinspringen in die entsprechenden Bereiche und bin dann letztendlich in einem Self-Assessment Bereich, wo ich mich dann mit meinem Wissen überprüfen kann. Ja. Schauen wir uns nochmal an. Genau, so sieht das Ganze aus. Ich kann auch jederzeit zurück, kann in einen anderen Bereich gehen und ähm, kann mich dann entsprechend da an den Themen abarbeiten und mich dann selbst nochmal überprüfen, ob ich das Thema ideales Unternehmen auch verstanden habe. Das, wie gesagt, ist jetzt eine, eine spezielle, eine, eine Sonderlösung gewesen, die wir jetzt äh, für uns haben entwickeln lassen. Fokus war immer gewesen, es mobil zu halten. Das heißt, diese Funktion funktioniert jetzt hier auf dem Tablet, funktioniert aber auch auf einem, auf einem Smartphone, beziehungsweise am Rechner sowieso. Ja, das ist auf jeden Fall gewährleistet. Weil wir Kollegen haben bei uns, die ja, viel unterwegs sind, viele Zeit auf dem Flughafen verbringen. Ja. Air Berlin macht es möglich. <lacht> <lacht> Ja, da haben die Kollegen einfach mal ein bisschen mehr Zeit ab und an, wenn sich das Ding mal wieder verspätet und bevor sie irgendwie äh, dumm rumsitzen, können sie doch mal einen Blick in die Lernbar werfen und sich dann noch mal ein bisschen äh, aufschlauen. Was haben wir noch gemacht mit dem Portal? Wir haben noch eine zweite Seite neben den Kursen und zwar die Seite der E-Lectures. Ähm, ich bin jetzt hier als Admin eingeloggt, ich gehe mal auf die Startseite. Da haben wir uns auch ein bisschen was überlegt, das Ganze, sage ich mal, in einen html kompatibles Format zu bringen, auch in ein Format, die Videos aufzuzeichnen, die ähm, ja heute von dem Browser nativ verarbeitet werden können, und zwar dieses ähm, MP4-Format. Ihr habt ja einen entsprechenden Player eh schon in der Lernbar mit drin. Ähm, wir haben das Ganze jetzt mit einem System hinterlegt, wo wir in einem virtuellen 3D-Videostudio die Kollegen, die ähm, ihr, ihr Wissen gern teilen möchten, aufzeichnen. Ähm, ist eine, eine Software- von einem Unternehmen aus Sachsen, aus Plauen, nennt sich Master Solution 3D Videostudio. Das heißt, die Kollegen stehen mehr oder weniger vor einer grünen Wand, auch nicht viel größer als der Aufsteller, der hier steht, zeichnen das mit einer Kamera auf und die Software bringt letztendlich die Folie, die der Referent mitbringt und seine Aufnahme bringt das Ganze zusammen. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, können wir mal kurz reinschauen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Also wir sind direkt mit dem Server bei uns im Unternehmen verbunden. Es geht dafür sehr, sehr flott, muss ich sagen. Also das sind wenig Ladezeiten. Auch wenn ich jetzt im LTE-Netz bin, das ist wirklich gut. Ähm, ihr habt entsprechend auch den Player nochmal umkonfiguriert für uns. Wir haben ihn rausgelöst aus der Lambda und haben ihn, sage ich mal, so mit eingebettet, dass wir direkt ähm, aus dem Bereich E-Lecture den Film direkt abspielen können. Jetzt muss er ein bisschen puffern. Jetzt habe ich schon wieder zu viel Werbung gemacht. <lacht> da kommt's. Na, ich bin immer so ungeduldig. Ja, er puffert noch, man sieht es oben noch am Rädchen. Ist doch ein bisschen größerer Film geworden. Ja, 18 Minuten ist ja nicht auch was. Ne? Ja, genau. Also ich war neulich unterwegs und habe es wirklich aus dem LTE-Netz probiert und das ging wirklich, rubbel die Katz, also das ging wirklich sehr flott. Okay, gerade nicht. Dann das Ganze nochmal in einem Kurs eingebettet. <lacht> per Zauberhand, meine charmante Kollegin Katrin Ströppel, hat da schon ähm, auch äh, ihre, ihre Lerneinheit komplett in diesem Studio aufgenommen. Und dann, das sollte aber jetzt funktionieren. Genau. Wir haben jetzt glaube ich keinen Ton. Es äh, sei denn, ich habe hier irgendwo noch Ton, muss mal gucken. Ah, okay. Gut. Jetzt muss ich bloß schauen, wo das war. Da oben. Ja, das müsste. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist natürlich die Frage: Was heißt denn eigentlich fachlich? Fachlich? Wir haben da mehrere Möglichkeiten, auch mit dem, mit dem Design dann zu spielen. Dieses Studio macht auch automatisch diese Zooms, ähm, macht automatisch diese Zooms, diese Einstellungsgrößen. Man kann noch eine nahe Einstellungsgröße machen und macht automatisch einen Vorspann und einen Abspann hintendran. Ja, wie gesagt, sie steht wirklich nur vor der grünen Wand, äh, hat nochmal einen kleinen Monitor an der Seite, damit sie auch ein bisschen weiß, wo sie hinguckt und dann wird das wirklich in Echtzeit produziert, das heißt, mit dem Abschluss der Aufnahme steht mir sofort das MP4-File zur Verfügung, kann ich es direkt in die Lernbar reinziehen und dort mit verarbeiten und dann sofort auf dem Server hochstellen, das heißt, ich bin wirklich, wenn ich flott bin und das Arbeitszeitgesetz es zulässt, kann ich wirklich <lacht> innerhalb von einem Tag das Ding komplett produzieren und sofort in der Lernbar den Leuten zur Verfügung stellen, ja, also das das ist einfach ein super schlanker Produktionsprozess, ja, und das ist äh, echt ein Mehrwert für uns, wo wir schnell Informationen mittlerweile wirklich mit dem, mit dem Studio, aber auch mit dem, äh, mit dem Portal an die, an die Mannschaft raus äh, präsentieren können. Genau. Wer da noch ein bisschen mehr wissen will dazu, gerne dann nochmal äh, in der Pause, beziehungsweise dann beim, in der Netzwerkrunde dann nochmal dazu. Genau, das sind die zwei Seiten, wo wir echt äh, Hand angelegt haben, Portal wie auch im, äh, im Studio selbst. Ja, gibt's Fragen? Ja. Dann weiß ich nicht, habe ich noch Zeit, oder? Passt. Ja, also